Echt, ich hatte Ziele, bis ich irgendwann das Leben rechte. Jeden Tag das Gleiche und jeden Tag aufs Neue. Ich fragte mich, wieso ich mich nur noch so sehe. Ich mich, hatte nicht viel Glück, so verlor ich die Geduld. Und so tat ich, was ich tat, Gott, vergib mir meine Schuld. Der ganze Schlepp zu Hause, manchmal floss auch richtig Blut. Ich sehe noch heute die Bilder, empfinden.